Hi, hier eine kurze Ergänzung zum letzten Video zum Thema If-Bedingungen im Generate-Befehl. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie man eine If-Bedingung mit einer bestimmten Bedingung in ein Generate-Befehl einbauen kann. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man mehrere Bedingungen innerhalb eines Generate-Befehls miteinander verknüpfen kann. Dafür habe ich mir ein kleines Beispiel überlegt. Und zwar wollen wir eine Variable erstellen, die die Information enthält, ob die befragte Person in einer zentralen Stadt wohnt und Gewerkschaftsmitglied ist. Das Ganze bezieht sich wieder auf den Datensatz, den wir in den letzten Videos äh, bereits verwendet haben. NLSW 88.dta heißt er und ist hier in den Beispieldatensätzen von Starter zu erhalten. Wenn wir jetzt also diese Variable hier erstellen wollen, die eine Info enthält, ob die befragte Person beide Bedingungen erfüllt, sowohl in einer zentralen Stadt wohnt, als auch Gewerkschaftsmitglied ist, müssen wir uns natürlich erstmal diese beiden Variablen kurz anschauen. Das eine ist die Variable, ob die Person in einer zentralen Stadt lebt, die heißt C-City und das andere ist die Variable äh, zur Gewerkschaftsmitglied, die heißt Union. So, die beiden Variablen schauen wir uns an. Markiere ich und führe den Befehl aus. Und dann haben wir hier folgendes. Zunächst mal haben wir die Frage, ob die Person in einer zentralen Stadt lebt oder nicht. 0 heißt nein. Das heißt, wir haben 1591 Befragte, die nicht in einer zentralen Stadt leben. Und die Ausprägung 1 bedeutet ja. Das heißt, wir haben 655 Befragte, die in einer zentralen Stadt leben. Dann haben wir die Variable Union zur Gewerkschaftsmitgliedschaft. Da haben wir 1417 befragte Personen, die nicht in einer Gewerkschaft sind und 461 befragte, die in einer Gewerkschaft, in einer Gewerkschaft Mitglied sind. Jetzt ist es so, dass hier Labels vergeben wurden. Da wäre es für uns ganz gut, wenn wir da noch das jeweilige Code, den jeweiligen Code mit angezeigt bekommen. Deswegen schreibe ich einmal folgenden Befehl hier oben in mein do file mit rein, numlabel, add und führe diese beiden Befehle nochmal mal gemeinsam mit dem numlabel Befehl aus, dann wird man gleich sehen, dass dann sowohl die vergebenen Werte-Labels als auch die numerischen Codes angezeigt werden So und das sehen wir jetzt hier. Wir haben jetzt noch mal dieselbe Häufigkeitstabelle wie gerade eben. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier sowohl den numerischen Code stehen haben, die 0, als auch das Wertelabel, was hier vergeben wurde, Non-Union. Das ist für uns übersichtlicher, wenn wir gleich unsere Variable erstellen wollen, zu wissen, welcher numerische Code hier hinter diesem Label Non-Union und Union steht. Gut, wechseln wir wieder zurück in den Do-File und fangen mal kurz damit an, dass wir nochmal in die Hilfe des Generate-Befehls reinschauen. Wer noch gar nicht mit dem Generate-Befehl gearbeitet hat, dem empfehle ich erstmal die beiden Videos, die beiden vorhergehenden Videos zum Thema Generate-Befehl sich anzuschauen. So, in der Hilfe, nochmal zur Erinnerung, haben wir hier die äh, Information, wie der Generate-Befehl aufgebaut ist. Und wir haben zunächst mal den Befehlsnamen Generate, dann wird die neue Variable definiert. Ist gleiche, hier steht die Expression, was ein einzelner Wert sein kann oder auch eine Berechnung. Und jetzt nehmen wir ja den, die if-Bedingung mit rein und da sehen wir hier in eckigen Klammern, weil es ein optionaler Befehlsbestandteil ist, dass die if-Bedingung hinter dieser Expression kommt. Gut, schließen wir die Hilfe und starten einmal mit dieser Berechnung. Folgendes, wir schreiben generate, dann wie die neue Variable heißen soll, ich nenne die mal cityUnion, weil wir jetzt eben die Informationen aus dieser und aus dieser Gewerkschaftsvariable miteinander kombinieren wollen, ist gleich 1 und jetzt wollen wir uns überlegen, wann sollen die Leute in diese Gruppe 1 eins einsortiert werden. Die Antwort ist, sie sollen dann rein in die Gruppe 1, wenn sie beide Bedingungen erfüllen, sowohl Gewerkschaftsmitglied sind als auch in einer zentralen Stadt leben. Also sagen wir IF, dann zunächst mal die zentrale Stadt C-City ist gleich 1. Das ist jetzt hier die Bedingung, dass die befragten Personen in einer zentralen Stadt leben. Wir erinnern uns, es war so kodiert, 0 sind die Personen, die nicht in einer zentralen Stadt leben, 1 sind die Personen, die in einer zentralen Stadt leben. Was man sich hier merken muss, ist, dass dieses Gleichheitszeichen hier ein doppeltes Gleichheitszeichen ist. Und zwar immer innerhalb der if bedingung wenn man einen sogenannten relationalen Operator hat, wenn ein Starter also prüfen soll, ob eine Variable einen bestimmten Wert annimmt oder nicht, dann muss man dieses doppelte Gleichheitszeichen verwenden. So, jetzt wollen wir zusätzlich noch die Definition, dass die Person ein Gewerkschaftsmitglied ist. Die Bedingung dafür lautet, Union ist gleich 1. So, wir haben jetzt hier zwei Bedingungen, einmal C-City ist gleich 1 und einmal Union ist gleich 1. Und die beiden Bedingungen müssen jetzt miteinander verknüpft werden. Dafür gibt es in Stata zwei Möglichkeiten. Man kann eine, eine Und-Verknüpfung machen. Dann wird die Berechnung nur durchgeführt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Alternativ kann man auch eine Oder-Verknüpfung machen. Bei einer Oder-Verknüpfung reicht es, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist. In diesem Fall wollen wir, dass die Personen beide Bedingungen erfüllen, sowohl in einer, einer zentralen Stadt leben, als auch Gewerkschaftsmitglied sind. Deshalb verwenden wir jetzt die Und-Verknüpfung. Die und die Unverknüpfung ist das kaufmännische UND, was man auf der Tastatur über der 6 findet. So, mit diesem Befehl habe ich jetzt die erste Gruppe definiert. Die Befragten, die diese beiden Bedingungen erfüllen, kommen in Gruppe 1. Dann machen wir jetzt einen zweiten Befehl, mit dem wir alle restlichen Befragten in die zweite Gruppe einsortieren. Dafür schreibe ich REPLACE. Wir erinnern uns, replace ist dasselbe wie der generate-Befehl für bereits bestehende Variablen. Also schreibe ich wieder hier den Variablennamen namen hin, cityUnion ist gleich 2 if, und dann sage ich jetzt, C City ist gleich 0, dass wir also eine Person haben, die nicht in einer zentralen Stadt lebt, oder Union ist gleich Null. So, damit sage ich jetzt, dass alle Befragten, die in diese Gruppe 2 einsortiert werden sollen, wenn sie eben die eine Bedingung nicht erfüllen, dass sie in der zentralen Stadt leben, oder die andere Bedingung nicht erfüllen, dass sie also kein Gewerkschaftsmitglied sind. Und dieses Oder ist so gemeint, dass es kein ausschließendes Oder ist, sondern dass auch die Befragten in diese Gruppe reinfallen, die beide Bedingungen nicht erfüllen. Das heißt, im Prinzip kommen jetzt alle restlichen Befragten in diese Gruppe 2 rein. Allerdings wollen wir nicht ganz alle restlichen Befragten in die Gruppe 2 reinsetzen, sondern nur diejenigen, die auch tatsächlich gültige Werte in den beiden Variablen haben. Deswegen machen wir jetzt noch einen dritten Befehl. Replace City Union ist gleich Punkt. Also ein System definiert fehlender Wert wenn in einer der beiden Variablen ein systemdefiniert fehlender Wert vorliegt. Also if C city ist gleich Punkt oder Union ist gleich Punkt. Damit sagen wir also, wenn ein, fehlender, ein systemdefiniert fehlender Wert in einer der beiden Variablen vorliegt, dann bitte in der neuen Variable auch wieder ein systemdefiniert fehlenden Wert vergeben. Okay, bevor wir das ausführen, gucken wir uns mal an, was eigentlich am Ende dabei rauskommen sollte. Und zwar machen wir das folgendermaßen, wir schreiben hier eine Kreuztabelle hin, tabulate, city äh, C city und Union. So. Wenn wir den tabulate-Befehl verwenden und dort zwei Variablen reinschreiben, dann bekommen wir ja eine Kreuztabelle. Das heißt, wir gucken uns jetzt eine Kreuztabelle an aus diesen beiden Variablen. Und darin können wir dann erkennen, wie viele Fälle bei unserer Umkodierung gleich in die Gruppe 1 einsortiert werden sollen. Das markiere ich und führe das aus. Und dann sehen wir jetzt hier, wenn wir uns das angucken, dass wir 1417 gültige Fälle haben. Davon sind 1034 Befragte, die weder Gewerkschaftsmitglied sind noch in einer zentralen Stadt leben dann haben wir 288 befragte Gewerkschaftsmitglieder, die nicht in einer zentralen Stadt leben, 383 befragte, die in einer zentralen Stadt leben und kein Gewerkschaftsmitglied sind und schließlich 173 befragte Gewerkschaftsmitglieder, die in einer zentralen Stadt leben. Diese 173 befragten, das sind die, die in unserer neuen Variable in die Kategorie 1 einsortiert werden sollen. Die restlichen Befragten, die wir hier drin haben, mit einem, mit einem gültigen Wert, sollen alle in die Gruppe 2 einsortiert werden. Und schließlich alle Befragten, die in einer der beiden Variablen einen fehlenden Wert haben, sollen auch wieder in der neuen Variable einen fehlenden Wert bekommen. Auch da können wir mal gucken, wie viele Befragte das sind, indem wir an die Häufigkeit, an die Kreuztabelle noch den, die Missing-Option dranhängen, um auch die fehlenden Werte mit angezeigt zu bekommen. Hier also einmal die missing option mit dran und führe den Befehl nochmal aus. Und dann sehen wir jetzt hier, dass wir also nicht nur diese Befragten mit gültigen Werten haben, sondern wir haben hier auch noch insgesamt 368 Befragte, die keine gültige Angabe gemacht haben bei der Variable UnionWorker, ob sie also Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht. Gut, wechseln wir wieder in den Do-File und führen einmal die drei Befehle gemeinsam aus. Dann sehen wir hier, die Ausführung hat funktioniert, wir haben keine Fehlermeldung bekommen und können jetzt prüfen, ob die Variable so erstellt wurde, wie wir das haben möchten. Das schreibe ich mal hier hin. Prüfung der neuen Variable. Und die einfachste Variante dafür ist wie immer ein List-Befehl. List, dann die Variable C, city und union und die neue Variable city union. Da können wir dann stichprobenartig ein bisschen schauen, ob die Umkodierung korrekt erfolgt ist. So, dann sehen wir hier, wir haben eine Befragte, die nicht in einer zentralen Stadt lebt aber Gewerkschaftsmitglied ist, sie landet in Gruppe 2. Eine Befragte, die sowohl in einer zentralen Stadt lebt, als auch Gewerkschaftsmitglied ist, landet in Gruppe 1. Und hier wiederum eine Befragte, die in einer zentralen Stadt lebt, hier aber einen systemdefiniert fehlenden Wert hat und diese Befragte landet dann in der neuen Variable beziehungsweise bekommt in der neuen Variable ebenfalls einen systemdefiniert fehlenden Wert zugeordnet. Das heißt so, bei der Prüfung der ersten drei Fälle habe ich schon so stichprobenartig gesehen, dass es im Prinzip zu funktionieren scheint. Brechen wir das ab und schauen uns mal das Ergebnis mit einer Häufigkeitstabelle an. Tabulate City Union. Schauen wir uns das Ergebnis an. Dann sehen wir jetzt, in unserer Gruppe 1 sind tatsächlich 173 Befragte gelandet genau die 173, die wir eben in unserer Kreuztabelle gesehen haben. So, die restlichen Befragten, die also eine der beiden Bedingungen nicht erfüllen, sind in Gruppe 2, das sind 1705 Befragte und die restlichen haben einen fehlenden Wert bekommen. Das können wir uns auch wieder mit anschauen, indem wir noch mal die Missing-Option hier hinten mit dran hängen. und dann haben wir hier den vollständigen Überblick über unsere 2246 Befragten. Diese 368 Befragten, die hier einen systemdefiniert fehlenden Wert bekommen haben, das sind genau die 368 Befragten, die bei der Frage nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft keinen gültigen, keine gültige Angabe hatten, also einen fehlenden Wert. Gut, es war es im Prinzip, die neue Variable muss natürlich wieder mit Labels versehen werden. Hier ein Variablen-Label und dann Wertelabels für die ähm, Ausprägung der neuen Variable. Das ähm, mache ich jetzt nicht mehr vor, das können Sie selber machen. Was ich noch zeige, ist die Hilfe zu den Operatoren. Und zwar haben wir ja gesehen, dass wir hier eine UND-Verknüpfung und eine ODER-Verknüpfung verwendet haben. Und dass wir hier mit dem relativen Operator, dem Gleichheitszeichen, gearbeitet haben. Wir schauen uns jetzt mal an, was Starter noch alles für Operatoren ähm, anbietet. Dafür schreibe ich Help Operators. Okay, das und für das aus. Und dann habe ich hier jetzt eine Übersicht. Zunächst mal gibt es die arithmetischen Operatoren, zu denen habe ich schon was gesagt in dem ersten Video zum Thema Generate Befehl. Und jetzt kommen eben die logischen Operatoren dazu. Da haben wir die UN-Verknüpfung, die ODER-Verknüpfung, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, was jetzt noch wichtig ist für die If-Bedingungen, für die einzelnen if-Bedingungen, da, ähm, das sind die relationalen Operatoren. In dem letzten Video kam schon die, die Operatoren größer, kleiner, größer, gleich, kleiner gleich vor. Jetzt hatten wir hier die, ähm, das Gleichheitszeichen, wo man immer daran denken muss, dass das ein doppeltes ist. Und dann haben wir hier eben noch ähm, die relationalen Operatoren nicht gleich. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man macht ein Ausrufezeichen vor das Gleichheitszeichen oder eine Tilde. Soweit zu diesem Thema, viel Erfolg!